Are you as pumped for the next time as I am? Let's see. Oh, boy, let's Frank some more. Let's see. See. Nice! I'll help you find the next one. Let's see. Got it! <laughs> Let's see. Well, I'll help you find the next one. Yes. Nice picture, Sora. Let's see. Nice picture, Sora. Let's see. the next one. Let's see. Nice picture, Sora. Let's see. See, I'll help you find the next one. Let's see. Nice picture, Sora. See. Nice. Nice picture, Sora. Let's see. I'll help you find the next one. I'm the Ja, hi, und willkommen. Mein Name ist Daniel p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom mars 3. Ja, ich werde euch mal hier im Ladebildschirm begrüßen, weil hier sind manchmal auch ein paar gute Nachrichten. Zum Beispiel hier von gofi Mensch, so, wir haben so viele neue Spielzeugfreunde gefunden. Nur gut, dass die all unsere Abenteuer notiert. Weil sonst würde, du dich nicht an deren Namen erinnern, oder was? Und ja, ich sollte, bevor, ähm, äh, vor diesem Part hier einen kleinen Clip hinzugefügt haben und zwar wo ich alle Glücksembleme gesammelt habe. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Oh ja, ich habe auf Screen alle Glücksembleme gesucht und sie ja, alle fotografiert und alle Thronen, die mir in der Arena Olymps oder nee, nur noch Olymp. Ich muss mich erst daran gewöhnen. Das heißt ja jetzt nur noch Olymp. So, das hier, bis ich das gefunden habe, ne? weil sie nicht was war noch hier bei anderen war nicht so schwer. Keine Ahnung, hier habe ich auch ein bisschen noch mich umgeschaut. Scheint irgendwo was hier zwischen dem letzten Gebiet und hier den äh, Spielzeugladen verpasst zu haben, aber weil jetzt nicht so schätze haben wir auch alles im Olymp in Twilight Town spiel zur kiste fehlt uns natürlich noch eins und ja vielleicht finden wir da noch ich weiß nicht aber jedenfalls wird ihr wiki mit den rasen Ach ja genau das ist ein spiel kommen wir auch mal irgendwann spielen so. jedenfalls so wird das dann ablaufen ich werde diese ganzen embleme oder schatzkisten noch nachreichen also ja, ich sollte vielleicht denkst mal wieder aktivieren weil wenn ich auf screen hier unterwegs bin tue ich null ep aus äh, anstellen damit wir halt keine ja, erfahrungspunkte kriegen ich will natürlich jedes level ab hier mit euch erleben sag ich mal also deswegen nee, nee, können wir kann man nicht machen ne? und da in sich eine truhe merke ich gerade komme ich so dahin oder ich glaube ich mache es mir ein bisschen einfacher oder mal um so gut boom sehr gut kleine schleife schleifen die sind normalerweise mal die besten Klamotten. nachher sollte ich vielleicht auch mal umrüsten da habe ich ausgerüstet um halt ja mehr essen und so was alles hier einzusammeln ich habe natürlich viel auf screen gesammelt und ja ich glaube den stern glücksbringer ausrüsten und die kleine Schleife. Weil da gehen wir kriegen wir für alles irgendwie Resistenz. Das hätte ich doch gerne. Ja, Mondglücksbringer, Esprit. Die ganzen Sachen habe ich natürlich hier bekommen, weil ich die ganzen Embleme gefunden habe. 25 habe ich glaube ich im Moment. Und das gibt Magie. Spitzenkoch. Das gibt auch Magie. Aber weniger FP. Was soll's? So Goofy, du kannst noch irgendwas ausrüsten, cool. Nein, ja Kraft drücken und das wird so jetzt. Das Partner, aber auch nicht so viele, also was? So, das können wir ausrüsten. Na gut, dann nämlich. So, wir sind gerade so. Wenn das jetzt die Truhe war, die mir hier noch so gefehlt hätte, dann wäre das perfekt. Nö. Dreck. Ja, werde ich schon irgendwann finden, werde ich wieder nachreichen. erkennt kennt das ja. So, ähm, wir machen jetzt weiter. und ne? ich sagen. Ähm, wir müssen. Kann ich mich irgendwo hier hoch teleportieren? Ja. das ist so? Das ist so awesome. So, wir müssen zum Dings hier zum dritten Stock, glaube ich. Ne Quatsch, wir müssen ja durch diese Lüftungsrohre gehen. Aber ich meine, wir müssen irgendwie zur. Ich ignoriere euch mal. Wir müssen jetzt zur so, äh, Babys und Kinder Sektion gehen. Und ich glaube, die war im dritten Stock. Sind ja schon mal hochgegangen und haben geguckt, was da ist. ne Aber ich meine, irgendwie, die haben gesagt, die lüftungsschächte da müssen wir irgendwie machen. Dieses Ding da oben, da kann man auch bestimmt hin. Ach ja, übrigens, weil ich hier gefunden habe, ne. Wo ich da Mann, ja, die machen ja ein bisschen Schleichwerbung. ist CD NT Final Fantasy. Das ist auch ein Spiel hier, ja, das ist ein ja, Kampfspiel, sage ich mal. Mit Final Fantasy Charakteren und ja. Ich habe das Spiel ehrlich gesagt und ich bin nicht so weit dort. Also sich da ne ich dachte da wäre jetzt ein bisschen auszeichnen glückselig entschuldigung ja final fantasy nt ist die nt habe ich oder oh, da ist eine truhe und ja ich finde es nicht so gut es ist wirklich nicht gut ich wollte auch ein let's davon machen aber indem ich so ein zwei parts aufgenommen habe habe ich gemerkt nee, das das ist nicht so gut also ne habe ich dann doch ausgelassen weiß nicht es ist, ist ein bisschen komisch ich weiß nicht mal wie ich da erklären soll also guckt euch einfach mehr reviews an und so ich glaube die tun ich glaube leute die hat irgendwie gespielt haben sind auch nicht so riesige fans davon also ja ich bin glaube ich nicht die einzige person die hat spiel nicht mag wo ich mich auch voll darauf gefreut habe aber weil ich das ist irgendwie herausgeschmissenes ja, potenzial bei diesem spiel hier mussten wir auch, genau. da ja, Verstehe ich nicht. Wir können da auch irgendwie so zum dritten Stock gehen, glaube ich. Aber egal. dass ist eine Truhe zum Beispiel. Das ist eine große Truhe, die wir haben. Und ein speicherpunkt auf anderen Seite. Und ich schon sagen, was das. also ja, so gut, dass wir jetzt wieder kämpfen können, ohne mit auch wirklich hier Dings zu bekommen auch Wieder Erfahrungspunkte bekommen. Mein Gott. Und Feuer. Vergesst mal wieder final Finalangriff. Ich dachte immer, ist so ein Laser, aber ist so ein kleiner schuss Diese leute gar nichts Hört man nicht als echo oder ich jetzt Schlüssel schwer sagen stärker mein Königsang oder Heldenwiege? Okay, dann weiß ich wenigstens, wenn ich Schaden machen will, physisch dann nämlich Heldenwiege und ja, eines klar ne mache ich halt hier. halt okay. Ein bisschen anders als den Dream Drop das jetzt hier läuft mit dem Ding. Muss glaube ich in die Richtung irgendwie hindrücken und dann direkt drücken. Ist ein bisschen komisch den so Dream ist distance wurde auf jeden Fall sehr viel besser umgesetzt, aber oh, hey. Aber, hey, warte. So da oben ja. genau. Äh. Ja, was haben wir noch. Hier ist ein Speicherpunkt, oder? Da war ein bisschen Magie, ne? Ich habe da nichts dagegen, oder? Stream, ja, ich meine Stream. Oh Gott, oh Gott, oh, oh, oh, Könnt ihr jetzt eigentlich wagen? Ich wollte mal von dem einen, ja. Oh Gott. halblange alter die machen mich irgendwie fertig kann man irgendwie gar nicht dazu zu gucken was die Oh danke du halt mit die anderen charaktere alles einsetzen an attacken und so Bin ich wieder hier? Hey, ein Moment. Hey, warte. Bin ich jetzt blöd oder was? ich war doch halt irgendwie Speicherpunkt da. Der ist über mir oder unter mir? ich so bestimmt irgendwie mit elektrizität oder so gegen schießen oder ja. okay, weiter okay, haben wir haben ja irgendwie alles ich sag mal vorankommen ne? ich bin gut hat wo die genauso läuft wie im film so nach hause ohne pause nach hause eine pause hm? Hier kommen auch Gegner. Wer ist denn? Oh Gott, was? Raketenranale! Oh, da ist der Angriff. Ja, da wäre von Donald hier. Ja, Der war gut. Hey. das mal abstellen. Wir müssen da durch, ne? Dann sterben aber wir aber, wenn wir so durchgehen. Speicherpunkt. Hier war irgendwo, ja, die große Trohe. doch nicht hoffentlich irgendwas geilen drin, auf der Straße. Okay, noch ein Mickey Maus Spiel. Ja, wir speichern einfach mal. Ich habe sehr viel mehr Geld. Habe ich dann an? Ich habe noch gar nicht im Mogel Shop hier nachgeguckt hier. Also ich habe jetzt. Ich habe doch abgestellt, oder? 0 EP an. Brauchen wir brauchen mal Okay. Up. Was? Ja, wo will ich jetzt raus? Ne, das ist. Ah, jetzt bin ich bei dir. ja, okay. Da bestimmt ein Bosskampf oder irgendwie so was. Das ist ja irgendwie so aufgebaut hier so. Ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Dann geht vielleicht mal wieder zurück oder so, ne? Das ist Babys Na, hier wird's mal. Nein, sehe ich schon Disney-Anspielungen, glaube ich. Sorge, didn't you mention music? Affirmative, Goofy. Guffi stellt schon wieder wichtigen okay. wir, die wichtigen Fragen. Sure. Liebes Donalds. war ein Arsch, liebes. And I know that your trust is a Hmm. Well, for all our sakes, let's hope you're right, Cowboy. I'm willing to give him a chance at least for a little while longer. Especially if it means getting Andy and our friends back. Agreed. warum ist so misstrauisch Ich mein wo Woody wäre irgendwie so drauf, weil er irgendwie das gleiche schon mal mitgemacht hat wegen was Also irgendwie ist was derjenige, der je voll irgendwie, hat er der Rutsch da. Ich wollte Dings machen. wir gestiegen, Maggie gestiegen. Was seid ihr denn? Oh, unsere Heldendingen ein. Zweite Form! Und ich habe doch mein Ding hier gewechselt. Der anspielung an Traumfänger. die nämlich irgendwie so aus. Aus wie dieser Löwe, ja, nur als irgendwie Schiebeform, form sage ich mal. sind Als Anspielung an Disney-Prinzessinnen, habe ich so ein Gefühl. hier so ein bisschen um nach äh, okay nach Maus zeichnen und so weil sind doch schwer zu finden und ihr seht nichts aus diese dingen hier wie die schon dabei sind ne? Ah, die können wir auch schaden machen. Okay, ich glaube, das ist die einzige Anspielung hier an Traumfänger. Also nicht die ein Wir haben nichts dagegen, aber weiß nicht schon irgendwie ich fand die traumfänger nicht so gut vor allem, weil man mit denen rumlaufen musste aber ich wurde sie trotzdem irgendwie vorkommen hier weil das da auch was, ne? wir müssen nur nicht so in mein face, in mein face sein irgendwie so wie in green dort distance solange also die sich so zurückhalten gut nichts dagegen ich hatte ich überhaupt was dagegen hat die irgendwie ja vorkommen spiel aber ihr wisst doch, was ich meine oder ihr wisst doch was ich meine aber ich glaube das ist eine truhe nee, das, ist ein... <lacht> das sind zwei sachen die man halt sehr einfach verwechseln kann ne? so irgendwann wird viel geräusche macht wächter oh. so ja dann. Geh ich überhaupt schaden dadurch Wie noch alle? Hm. Komm her. Komm her, na? Diese Dinger machen mir irgendwie Angst. Aua. Falsch. <lacht> Weil man auch immer sein soll. Hunde, Bären. der plüsch Und ich gehe sogar auf die los. War einfach Mal. Fliegt, Pegasus, fliegt. Den Hirn eines Vogels habe ich eine Truhe gesehen. In diesem Häuschen da. Aber die sind so groß, wir könnten hier sogar überleben. rein Lasst uns mal gute Sachen hier in den ganzen Truhen. Da komm ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Ja. wenn das nicht irgendwie? Hier ist doch Musik, oder? Hier kommt doch Musik her. Ja, ich muss ein Foto davon machen. Ich bin so gewöhnt, dass man hier überall hochklettern kann. Ne? Da müssen wir hin, ne? da, kommt noch, kann noch, da kann da kann auch Musik herkommen, oder? Over there. Ja, man oh, kommt jetzt erst was. Hab oh, ich no, man. da. Let's see. Ups. <lacht> <Steck>. eine Mann. Da. Oops. Weg. ist <lacht> Is this it? Na ah, cool. Schlimm, das war eine Szene aus dem Film, genau. Den zweiten aber, glaube ich, ne? Jetzt werden die alle zu leben Jetzt erwachen die alle zu leben und gehen auf mich los, pass auf. Did that sound off to you? Huh? Hey hey. Sora. There's some kind of strange noise coming from the orchestra. <laughs> Got it. Woody, you keep the record going. Woah woah woah woah. This is the one. Hm, <laughs> <laughs> Ja, ja. einfach der hier muss es sein. Ich bin auch voll weit von denen entfernt. Ich habe keine Ahnung, von wem er redet. almost got it. There! <sighs> Corporal! Uh -huh. Uh -huh. You all right, son? Uh, yes, sir. That's the soldier Sarge lost contact with. So, you found Ham? Yes, but... while I was radioing in, a giant hand grabbed me, and it stuffed me in there. Leistern. Er hat den Super Smash Spaß und jetzt hier. Hurry. Wait, Corporal, you're not fit for action. But Sarge, your tour is over, son, and it's all right. Our trusted allies will take over. I will move the Corporal to a safer location. Good luck, gentlemen. emotional. <lacht> Gibt's diese diese Soldaten, dieses Spielzeugsoldat hey, hey, hey, hey. eigentlich immer noch? Ist oh right. Woody, mission complete. Why didn't you tell me a little sooner? Oh, oh. Sorry, there's no time to rest. Ham needs us. Aber Ich habe eine Schlange im Stiefel. Warte mal eine Sekunde. Suche so nach Specki. Da, da, da, da, da, da, da. bestimmt wird drückt abgespielt kann sie ja den fernseher nicht so laut mal uns hört man hat okay ich glaube ich muss sein ich glaube es da ist da drin. irgendwas da drinne los hat oh, gesehen okay Your combinations are fine. Ah, oh, what a tablet little house. Huh? What? Uh -oh. who is... Uh -oh. What's wrong? Uh, she's back. The <laughs> That's the doll that big fed me. Pam, take a <laughs> I'll copy, the oh, copy that. One stay in the dreaded breakfast was enough for me. Not another possessed toy. Okay. Oh Gott. Ja, hier sieht doch voll putzig aus. Ich will nicht gegen die kämpfen. Oh Gott. Will ich nicht kurz vorm Level up oder so? aber gestiegen, sehr gut. So, ich war die schön von beiden ab. dagegen, ne? Ja vielleicht mal erst mal die anderen hier, platt Bin wir ganz noch auf Nerven gerade. von der kohle hat hier so weitergeht. geht voll auf mich losgehen ey. zielmäßig ich glaube das war eine gute idee ich weiß nicht Aber ganz schön viel aus hier. Da machen wir den ganzen Kleinen hier erledigt Kaputt. Wo so ist da? Hoffentlich darf ich damit. Aber sogar. Diesmal habe ich geblockt. Putz sich aus. Warte. Ja, komm her. Direkt zurück auf. Erinnert mich voll an irgendwas, ich weiß noch nicht was. Eine Faust kommt mitten aus dem Nichts irgendwie. ja komm mal her. Ja, voll überpowered. Flieg, Pegasus, also Flieg. Boom. Oh, ich dachte, er wird so zum Leben erwachen. Wait, what if we end up just like her, forgetting ourselves and attacking each other? No way, Buzz. That won't happen. You guys are too strong. You can't be sure. What if I get taken over, then attack you? Buzz, you're overthinking it. Yeah, the heartless. The darkness can only creep in when our hearts falter. Trust me, you'll be fine if you don't lose heart. Well, that's good. Because I know you, Buzz. You'll never lose heart when it comes to your friends. True enough, cowboy. Sorry to have worried you all. No problem. Now, let's go find the others. Ist <lacht> genau das passieren, ne? Für aber, wenn genau das passiert. Hm? <lacht> A flying saucer. I think I know who that might lead us to come on, guys. <lacht> eine Pause und Pause. Hey, Woody. Uh, no Passiert yeah. eigentlich, wenn jemand dieses hey, Schwein zerschmettert. Weil hm? es irgendwie aus Gummi oder Plastik. Now, right. Okay, aber erstmal. Erstmal will ich Dings hier ausrüsten. Sportsfreund 2 Boom. So, je länger du kreis gedrückt so sogar springst du so funktioniert sportsweit da ja, habe ich bekommen das war zum mogel shop oder so gehen möchte mir neu Eine feuerreife so. da ist sehr viel höher sehr geil ja das ist sehr gut so, da oben sieht irgendwie so aus jetzt kann ich noch hin also da will ich erstmal gucken ja, wie komme ich da hin Bestimmt einige Thron verpasst, pass auf. weg. Nein. So da oben, da geht's bestimmt hin, ne? Ja, was ist? Ja tor gefunden ich habe jetzt keine Zeit. gold Goldamulett. Da kommt das sieht so voll so aus, das könnte man da hin. Ich ja. Kann ich mich irgendwo dahin teleportieren? Das ist der Zauberstab plus. Uh. Da muss auch eine Truhe. Ach, wie komme ich da auch Ah, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, ich macht Wind hier auch Sachen. Gut, cool, ne? Ah, Gott. Das kaputt gemacht, nein. Warte mal, wo war jetzt die Truhe? Er schafft das schon da unten, oder? Rory. Ja. warum vielleicht noch was. No, ich sehe gerade. Jetzt sind doch die, die nie gekämpft haben, oder? Diese hier wieder ein foto gemacht von der über putzig ja ich gehe weg hier weil die kämpfen hier gar nicht auf hier ja zauberstab zauberstab Feuerboost und angriff geht runter aber das ist eigentlich egal ich wohl eher Feuerboost, ne? und gold am amulett Taler Konverter, mach aus allen Taler mittlere oder große Taler Belohnung. Äh ja, das klingt doch, als würden wir schön Geld machen damit. immer die gegner game store herum rex also hier dieses diese werbung nicht gerade also gerade in im letzten part oder vorletzten part gesehen haben ne? ich habe eine playstation zeichen die du verfolgst es immer noch dann frisst das so die hälfte davon ist auf den kleinen da los Boah ist halt los fliegt mit eleganz ich vielleicht öfter damit rumfliegen ah ja, was geht na oh wir müssen so. Wir sind was gewesen. Die Die haben irgendwas genommen. Oh, die Klappe. Oh, well. Wo ist mein Riesenroboter? Mal der das hat den noch benutzen. Hey, da waren Gegner. Ist das Ding. Los, wie geh auf ich das Ding los. Da nicht. Da kann ich noch mal einmal. Ah Dreck, willst mich? Na mal, das macht. Komm mal, ich noch gar nicht versucht. Hey die Dinger verschwinden einfach, wenn ich hier an die Range Na ich vergesse. Oh Gott. Hey, warte mal. könnte könnte jetzt eigentlich vollbringen. das Ding ist wieder hier unten. Also wo jetzt schnell kaputt machen, oder sollen wir einfach von diesen hier nehmen? Wir machen erst halt kaputt. Ne? Ja, das Ding war schon fast erledigt. Müsst ihr nicht so sehr überdenken. Ja, jetzt kriegen wir dich. Pass auf. Wo ist, Wo ist das Ding? Ja das ist irgendwo noch hier, ne? Da bist du, komm her. War ah, Bist fertig? Das Ding. Da müssen wir halt am Ende hier mit erledigen. So, gut, ob oh, mit geil. Mein Lieblingssauber. Tot. We are back. Our ship is no more. Nirvana will not be reached. Oh. Sorry, I trashed your ride. Fear not we still have our new home, the Chamber of Andy. They're uh -huh. right. This isn't where we belong. We've been in this toy store long enough. It's time for us to go home to Andy's room. But Xehanort told us that room isn't even his real room. Can you prove that any of that nonsense is true? Oh. And even if that Andy's room is fake, it doesn't mean he's not somewhere in this world with us. I'm going home to wait for him. No more debate. You with me, Woody? Hmm. You're right, Buzz. Now that we're all accounted for, we should meet up at the entrance and go home. Okay. We could have used friends like you for the final showdown organisation Organization sauer problem problem to solve. Ja, vor allem du Ja, ich bin zu. Ja, Ja, Ja, jetzt kann man kann ja auch noch wechseln ist richtig geil peter den fall dass irgendwas schief geht einfach mal hier poschen und so ne Wasser, Feuer und Blitz. Wasser, Feuer und Blitz. Eis. Richtig cool. Ja, so. hey. nicht gut, dass ich immer noch mit den Königsanhängern herumlaufen kann. Ich habe so eine Ahnung, was ihr von mir wollt. Okay, noch nicht. Ich dachte, ich muss da von Wolke zu Wolke irgendwie über Düsen. Aber da war ein bisschen zu extrem, ne? Ruhe. Oder hat den Glitz hat ganz oben? zum doch bestimmt Na naja Komme ich nicht hoch? Ja, die Welt ist auf jeden Fall übersichtlicher als der Olymp. Also, hier werde ich schon drum finden, wenn ich sie nicht im ersten Blick finde. hoff ich jedenfalls. So, oh, also, er sagt, da oben ist irgendwas, aber komme ich irgendwie nicht hin. Also lassen wir das. dafür ich habe so für hier ist irgendwo was meine frage ist natürlich wie lange ist die welt noch ne? vielleicht schaffe ich das noch in diesem park vielleicht brauche ich noch ein paar das ist immer die frage hier. Hier sieht es schätzmäßig schätzenmäßig hier so aus viel noch aber skette war da kommt noch ein ganzes gebiet habe ich das gefühl dann werden wir doch noch hier ein paar drumsetzen Oh, Mogeshop. shop gut genau ich gebraucht glaube ich Sammelt hier da ich das neu hm, spiel freigeschaltet freien stein ich muss mal sachen spielen weil irgendwie habe ich so das gefühl das äh, müssen wir machen so auf genau der zeit da oben oh. Weil mein Gummifon wird da irgendwie angezeigt. So ja, du kannst, äh, du hast so und so viele Sachen hier hergestellt. Also machen wir einfach mal. Ne, Problem ist, ich weiß nur nicht, weil ich schon hergestellt haben was nicht. Das ist, wird glaube ich auch ist im Gummifon oder so. Notiert ne? Ah, vielleicht kriegen wir ja was ne? Ohrberg schild Das Ding ist neu. aero und Niesschutz. Oh nichts mehr. So, kaufen? Brauche eigentlich nichts Eh, hey, ne kann ich so kaufen, Mann? Ja, ich glaube ich brauche nichts. Hm. You got a friend well, in me. There's a lucky bomb here. Oh. Oder? Hm. Muss ich so schon wieder Sachen, die ich nicht sehe, Ufi. Wollten ja ich jetzt schon wieder gesehen, ey. da, da ist was sie cool. Gut gehen natürlich keine kommentare an, ne? Na, was waren hier mit fotomissionen so ich gerade was hergestellt habe hier auf fotomission habe ich einen kosmischen ring habe ich dann bekommen oder kann ich den jetzt erst kaufen oder kann ich ihn herstellen meine ich da 80 watt so mal so ich nehme an im nächsten part werden wir diese welt hier abschließen weiß nicht ich habe so irgendwie eben verdacht also ja gut wenn man hier den partner machen wir noch so ein bikini spiel nee. Ich will Schatzrumina haben und so. Und dann war es dann auch, ne? So, hier wird angezeigt, was ich alles schon hergestellt habe. Multifokus. Königsangänger, Herzkönig. Da muss ich einmal... Mit und einmal ohne alles zu treffen, ne? da wo ich dieses? Wo ich dieser post den Ich gerade besiegt habe Engels Bernstein verputzt sich dann spielen wir mal hier so ein Ding. An. Was haben wir denn hier? Wie geht mit den Rasen? Mäht den Rasen mit dem richtigen Schadier und meine Hindernisse. sie im Feld voll zu wegen dabei aber nicht über Felder mit Steinortieren oder Felder, die du bereits gemäht hast, gehen. In späteren Runden musst du zweimal über manche Felder gehen, damit sie vollständig gemäht sind. Das ist so ein Dings hier. Okay, verstehe. Pizza. Das ist nicht so hart bisher, glaube ich. Ah! Oh, ich muss ja... Einen Moment, ich wir am Anfang. Geil. Dann gehen wir so. Bist uh. wie ich? Gehe weg. Äh. Ist gar nicht mehr so einfach gerade. Hier ist. Ah, komme ich auch nicht dadurch. So auch nicht. Mann. Okay, dann machen wir Geht auch nicht. Dann machen wir so. Ja, das, das gibt's da jetzt nicht. Alter. So. dieses mistfächer kann man nicht mal genau da sein wo ich gerade bin äh, ich verarschen <lacht> hey. Jetzt aber kommen, so jetzt gut. Oh, oh mein Gott, ja, da muss ich zweimal rüber, ne? ja, aber einfach waren schon Spaß. Die Dinger nicht so viel Spaß wie. Der Rest des Spiels, aber dann auch Zeitvertreib halt. Ne? So, meine Frage ist jetzt immer, wann weiß ich, wo ich, äh, wann ich, ja. wann ich äh, hier. mehr abgeschlossen ob der abgeschlossen wir sind da immer noch So haben alles gut ich sagen das war es für diese folge in der nächsten folge werden wir ja mal hoffentlich hier Welt fertig werden, ne? glaube ich. Ja, ich bedanke mich alles für schauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge. Hinterlassen, liken, abonnieren, und kommentar. Wer sie von euch. Ciao.